Wie kann ich alle Schüler einer Schule in einen mebis einschreiben? Ich gehe dazu auf Einstellungen, gehe zu Nutzer und gehe zu Einschreibemethoden. Hier füge ich die Methode Klasseneinschreibung hinzu. Ich wähle die erste Klasse aus, achte darauf, dass hier bei Mitglieder synchronisieren das Ganze auf Ja steht und füge die Methode hinzu. Das mache ich jetzt mit jeder Klasse der Schule. Diese Fleißaufgabe hat jetzt nur wenige Minuten gedauert. Ich muss das auch nur einmal machen, denn durch die Synchronisation werden die Schüler auch über die Schüler hinweg den richtigen Klassen zugeordnet und in den Kurs eingeschrieben. Einzige Ausnahme ist, wenn es eine neue Klasse gäbe, also zum Beispiel hier eine 8 Gustav, die müsste ich dann hier noch hinzufügen. Sollte ich bei einem weiteren Kurs alle Schüler hinzufügen wollen, dann gehe ich wieder auf Nutzer, Einschreibemethoden und wähle dann als Methode die Meta-Einschreibung. Dann suche ich nach dem Kurs und kann dann die Schüler hier entsprechend hinzufügen. Das war's schon.